Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finbox. Ich handle 6 Sekunden bis 2 Minuten, mein Startrate beträgt 2000 Euro. Als nächstes suche ich meinen passenden Trade nach mein einstiegs hier ein. Im Meta-Trader 5. US-Dollar, Japanisch, Yen, sieht gut aus. 49 Plätze von 50 sind weg Wer noch Interesse hat, kann sich den letzten Platz noch bewerben Das ist dann auch gleichzeitig der letzte Kunde, den ich nehme britisch und japanisch Yen hier steige ich ein Nochmal. Faktuell sind beide Trades deutlich im Gewinn. Du willst endlich erfolgreich traden, dann kannst du dich noch um diesen einen Platz bewerben. Noch mehr Kunden nehme ich dann nicht mehr. Perfekt. Bis zum nächsten Mal, Adios.